So, heute widmen wir uns einem ganz besonderen Ausstattungsmerkmal des neuen Renault Zoe, einer wunderbaren Assistenztechnik, die heißt Einparkassistent. Das heißt, ich suche mir eine Parklücke und der Wagen parkt selbstständig ein. Wie das funktioniert, das gucken wir uns jetzt mal an. Da ist eine Parklücke. Jetzt macht er alles alleine.